So, jetzt machen wir das letzte Level S11, das große Finale. Let's go. Okay, ich, nicht, ich weiß nicht, was hier passiert. Aber ich mag, eigentlich mag ich diese, dieses, äh, diese Lichtereffekte hier. Aber zum Teil mag ich es aber auch nicht, weil dann denke ich immer, oh, schau mal, da könnte ein Blaustern sein. Und am Ende ist da ob keiner. Und das macht mich sad, man. Bitte sag mir, das ist ein richtiges Level, nicht einfach nur so ein kleines Bonus. Ja, äh, kriegst du überall noch Coins reingeschmissen. Oh, komm. Bitte sei ein gutes Kostel. Warum krieg ich eine Zeit? Das ist ja vielleicht lang. Der hat den ersten Stern. Es gibt ja immer noch Sterne. Das habe ich auch gemerkt. 3. Das heißt, das ist jetzt unser 121. Stern. Da Haben wir am Ende 123 äh, Sterne, warum auch immer. Komische Zahl, aber why not? Hm, ich bin nicht der Entwickler. Ich bin, ich bin Susi weiß es leider auch nicht. Sonst hätte ich sie. Fragt man. Nein, nein, nein, nein, nein. nein. Ich habe es gesehen. Sorry. Da war doch ein Checkpoint, oder? Direkt davor. Oder bin ich blind? Ich will, 물론. Komm, sagen wir genug Gemünzen für ein One-Up. Können wir das Spiel abschließen mit noch drei weiteren One-Ups? Oh, das ist doch geil. Ja, ja. Okay Spiel macht aber auch schon Fun. Ist aber für 6 Euro in meiner Meinung. nach ziemlich äh, teuer und das ist viel zu wenig Content oh, Kacke warum warum sterbe ich gestern in diesem Level und warum lag es gerade sehr gerade oder war das gerade ich oder hat es gerade nicht gelaggt was mache ich denn will ich dumm warum gehe ich mich eine Münze das lohnt sich doch überhaupt nicht mann. Oh, oh my goodness. ich muss das jetzt schaffen, sonst raste ich aus, Mann. Es bei da Baum kommen, das ist das letzte hätte ich vor dem Ende sagen so, yo. Wir haben euch richtig reingelegt, Mann. Es gibt noch Geheimwelt -E <lacht> 2. Oh Mann. Oh. <lacht> Geile Level hier, oh yeah. Mm, ich habe kein Leben mehr. Auch unreal leb ich mehr. Ich darf jetzt nicht sterben, sonst was das für immer. Na, na, na, na. Epic Party hier, großes Finale. Seid ihr doch auch schon gehypt? Oh yeah, yeah. Wir chillen hier an dieser Stelle, einfach mal ganz krass. Ja, yeah. hm. Das wird richtig nice und chillig, mit einem einzigen Try. Oh yeah, yeah, ihr könnt mir rein. gar nichts. Da-da-la-la-la, la, la. ich schaff das auch so hoch, ganz easy. Die Leute sagen das ist Cringe, wenn ich sing, aber ihr könnt mich mal. la la Spaß, ich liebe euch alle, la, la, la, la, la. Mach das doch jetzt richtig, Susie. Sonst gibt's morgen keine Möhren für dich. Bruder gab es mal niemanden, aber das ignorieren wir jetzt, weil wir wollen kein Money. Wir wollen Blausterne haben. Sah grad so aus, als wäre das Ziel, aber kann ja gar nicht sein. Das Level ist ziemlich lang, muss ich so sagen. Ich hoffe, es ändert sich noch. Der geht's nice. Oh yeah, und Checkpoint von da reißt. Und hier gibt's nochmal ganz viele Coins. Ich weiß, das Längen Fuck manche ab, aber ist mir geil. Ich mach, was ich will. Oh yeah, yeah, ich hab alle kurz eingesammelt, denn ich bin richtig krass im Game. Oh yeah, yeah, bam, Und ich Band. Leg mich doch einfach und lass mich in Ruhe. Niemand macht praktisch. Steckt euch vor, am Ende wollen die so sehen wie ich. Jeden einzelnen Gegner mit dem Level Kill, um den letzten zu bekommen, wird ziemlich Aids Muss ich zugeben, aber das traue ich denen wie zu? Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es doch einfach nicht, Mann. Schon wieder diese Plattform. Die ist aber nicht schwer. Finde ich nur, hat sie leider eine unsichtbare Wand, die richtig aufregt. Da ist eine Bombe, weg da. Wo ist der zweite Stern? Ich glaube, ich darf das Level neu machen. Ja. Hä? Hä, ja, ich dachte, ich könnte drauf gehen ich aber oh, oh, nicht ein Try habe ich aber noch wow fassen. sonst wird's sehr ja knapp mit deinem leben Mann. pass doch auf jungchen hm, hm, hm. Ja, was soll ich denn da machen an der stelle soll ich noch mal versuchen oder aber also jetzt bewegen die sich nicht mehr aber na neu machen, warum? Hm, Dann will ich aber auf jeden Fall schon mal kurz nachsehen. Oder oh, der zweite Stern ist. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass ich nirgendwo ist. So, Leute, bin wieder an der Stelle. So. Und ich muss sagen, ich habe mir vorhin ein Video so durchgesehen, wo jemand das irgendwie in First Try geschafft hat. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich die... Den, zumindest den zweiten Stern nie gefunden. Der ist, denke ich mir nur so, why? Also ich habe halt nur durchgesehen, damit ich sehen kann, okay, wo sind die Sterne? Und guck mal, was von der Stelle. Wie sieht die Stelle aus? So muss ich einfach warten. Ich glaube, ich muss hier einfach warten, bis da so eine Plattform. Wird. Ach warte, das bewegt sich von alleine. Oh, aber komm, sowas kann man noch nicht riechen. Okay, es geht nicht weiter. So, hier beöhnere Wumps. Wuhu! Ja, ich bin wieder fröhlich heute. So, jetzt sehen wir uns die wieder. Tschüss. Und ich habe mich entschieden, dass wir dieses Level in eine neue Folge packen. Weil es jetzt doch ziemlich lange dauert. Also ja, ihr Willkommen zur letzten Folge. Oh Mann, sorry. Das war nicht mehr lustig, aber ja. So, genau diese Stelle war das, glaube ich. Ich glaube, hier oben unten, unter so einem Stein. Oder war das nicht hier? Nein, es war ein zweiter oder so. Aber unter irgendeiner Stelle gab es einfach so ganz dreist einen versteckt. Den sieht man ja nicht mal glitzern, ja. Würde man den Glitzern sehen, okay. Aber nein! Nein! Haben wir keinen Bock zu. Hier! Nein, noch nicht hier! Ich glaube der hier ist es. Nein, ist es nicht. Mann, warum sterbe ich? Okay, ich guck noch kurz nochmal nach. Oh Mann! Na. Okay, ich weiß wieder, wo es ist. Und ja, es war doch ein zweiter. Und ja, ich habe mir das Video das angeguckt. Ich habe mir nur gibt Also, dieses Stelle kennen die aber. Und warum bin ich jetzt gestorben? Das war ziemlich anlativ. So, ja. Uff. Big Uff. Äh. Aber danach haben wir das Spiel durch. Und haben noch alles, was wir im Spiel sammeln können. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es noch was gibt. So, hier. Glaube ich, war das hier nicht? Hier. Ja, das. Wie kommt man darauf? Hä? <lacht> hey? ich nicht so der dritte stern soweit ich weiß einfach so, so ein ding so ein ring halt so haut mal ab ihr klitschkos niemand kann euch leiten also haut mal ab hier niemand will euch im finale sehen na gut er passt im finale rein aber geht weg so tschüss hier genau und ich habe gesehen, dass der Typ hier einfach drunter konnte. Also unter diesen Blöcken rein hier. Egal, ich weiß gar nicht, was ich meine, aber... Ich werde es einfach hier zeigen, da, zock, zock, äh, zuck. Zack, da Ja, genau. Ich zuck gleich hier, Alter. Aber das wusste ich gar nicht, dass man hier einfach stehen bleiben kann. Einmal auch was Neues. Wow! Oh, Leute, vielleicht ist es aber nur in diesem Level so. Das kann auch ganz gut sein. Ah, ein ja, ich mache das ja alles in einer weiteren Folge, das Grand Finale aus diesem Spiel. Einfach, weil ich so lange für das Level brauche und ich habe jetzt keinen Bock, euch so eine 30, 40 Minuten Folge zu geben. Falls ihr sowas besser findet dann schreibst du mir in meine Kommentare, dann mache ich es in der nächsten Zeit in den nächsten Projekten. Wow, oh wow. Aber dieses Level ist schon mega lang. Was aber nicht schlecht ist, auf gar keinen Fall. Oh, Susi! Ah, muss alle Coins einsammeln, glaube ich. Ah wir muss einfach nur ganz nach oben. Okay. Das ist Ziel, oh mein Gott, Leute. Das Ende von diesem Spiel. Feuerwerk. Juhu! Aber ich will nicht, ich will das nicht beenden, das Spiel. Runterspringen. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Wir machen hier das alles auch ganz zu Ende. One-up, warum auch immer. Und damit geht das Spiel zu Ende. So Leute und unter diesem Video oder oder von dem letzten Video, wo ich den Boss besiegt habe, weiß ich jetzt nicht. Aber würde ich gerne mal wissen, wie ihr das Spiel so fandet. Und da haben wir noch mal ein Gruppenfoto, schön mit allen Gegnern. Jetzt sind wir alle befreundet. Yay! So, Leute ich schmeiße es noch mal irgendwo mitten drin noch rein ins video damit es wenig länger wird und zwar äh, bin ich gerade in 2 1 und ich wollte mich was über die Achievements erzählen weil ich irgendwie diesem Blitzplay viel über die Achievements rede und mir teilweise wichtig sind also Steam Achievements sind teilweise schon wichtig nicht so wichtig das sind halt fucking Achievements aber ja und wie ihr seht habe ich gerade das ähm, torch -Rätsel geschafft, wo es eigentlich ein Achievement gibt. Aber ich habe nichts bekommen. Woran liegt das? Ich werde mal ganz kurz äh, die Zähne wechseln. So, ihr seht gerade diese Website hier. Äh, ExoFace oder was auch immer. Ich kenne die Webseite nicht, aber ich habe ein wenig gegoogelt, warum ich manche Achievements nicht bekomme und was auch immer. Und äh, wie man hier sieht, das hier zeigt an, äh, wie viel Prozent. Also, ja, ich glaube, das sieht man halt was das bedeutet soll. Hier, ja, 9% der normalen Spieler haben das und das Achievement bekommen. Also die meisten Leute haben halt, weil die das Spiel gekauft haben, das direkt halt abgegeben. Sieht man ja, dass es vielen nicht gefallen hat. Kann ich verstehen. Das sind auch 6 Euro, finde ich etwas viel. Also, soweit ich weiß, ist das hier so. Aber kann mir auch irren. Tut mir leid, wenn ja. Aber was ich gesehen habe, das Wichtige war. Hier unten, die letzten hier. Äh... Miau, glaube ich, habe ich schon bekommen, ja. Äh, aber Immortal, du hast 100 Leben. Ich werde es erst erstens nicht ausprobieren und zweitens glaube ich nicht, dass das äh, so funktioniert, weil 0% haben es. Ultra Rare, niemand hat Und ja, das kennen wir alles. Und hier, Special Star Stuff, finde alle Sterne des Special World. Das haben wir ja gemacht, aber man, man hat nichts bekommen. Und deshalb wird man niemals alle Achievements bekommen in dem Spiel, weil das irgendwie verpackt ist. Was ich sehr blöd finde. Und hier, Flame on, das habe ich euch gerade gezeigt. Das sollte Vorteil, das Puzzle. Das habe ich ja auch im Let's Play gemacht. Ich habe es nur kurz mal gezeigt, damit das halt zum Zusammenhang hat, zur Verbindung ist. Das haben irgendwie Leute geschafft. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch verstanden mit dem hier, mit dem Achievement. Aber ich wollte euch damit zeigen, dass es halt Achievements gibt. Die halt einfach nicht funktionieren. Aber soweit ich weiß, ist das hier weggenommen worden mit einem Update. Weil ich kann das auf Steam nicht mehr finden unter den Achievements, was ziemlich komisch ist. Aber mich kriegt das schon also mich das schon ein wenig, dass ich das hier nicht bekommen habe und hierzu nichts im Internet finde. Aber gut, Achievements ist halt nur so Bonus-Sachen, braucht man jetzt nicht. Sieht noch auf 7 finde ich blöd aus dann. Aber ihr wisst ja alle, ich habe das Spiel komplett durchgespielt, alles gesammelt, was geht, eigentlich auch alle Achievements geholt, wie auch immer. Ja. Da wollen nur mal kurz zu sagen. Und dann sind die Credits nochmal. Ja, Leute. Äh, die haben wir uns aber schon mal angesehen, deshalb werde ich es skippen. Das war's es tatsächlich. Jetzt. Was war das denn? Habt no. ihr es gehört? Lol? Bitte das? <lacht> Na ja, egal. Das war das ganze Spiel. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Das war's jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Beim nächsten Indie-Spiel. Beim nächsten Projekt, beim nächsten Explain, okay, beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Schönen Dank noch.